Ich nochmal, Leipzig, ich war dort, ein super Bericht von einsamer Wanderer, das ist wirklich ein sehr guter anderer Kanal, aber der schreit nicht so laut wie ich oder wie viele andere. Ich habe euch den schon mal vorgestellt, das war damals am 21. März, das wurde auch beachtet, ja, aber okay. Ähm, Leute, ich habe mir den Bericht vom einsamen Wanderer angehört, ich kenne ihn, deswegen vertraue ich ihm da auch. Wir hatten schon persönlichen, äh nicht persönlichen, schon mehrmals telefonischen Kontakt, haben an einigen gemeinsamen Projekten gearbeitet und deswegen vertraue ich ihm auch. Und sein Bericht, ich verlinke euch mal oder. Ich muss es so sagen, falls das wieder nicht richtig funktioniert, ich verlinke euch am besten, Minute 15.05 ab da ganz genau zu hören. Aber es lohnt sich auch, den gesamten Bericht anzuhören. Also, wenn es nicht klappt mit dem zeitgenauen Verlinken, dann geht auf Minute 15. Das ist am allerbesten und ihr werdet dort staunen. Ich war selber erstaunt, ich muss sagen. Ich war ja nun ein bisschen desillusioniert nach dem 29.8. und habe mir gesagt, also mit solchen Leuten, da ist nichts mehr zu, äh, ist kein äh, Blumentopf zu gewinnen. Der einsame Wanderer denkt eigentlich genauso, aber er hat eine andere Sichtweise jetzt plötzlich eingenommen, denn nach der abgesagten Demonstration in Leipzig ist echt einiges Wichtiges passiert. Wie gesagt, das ab Minute 15, da geht es ganz genau los, aber... Ähm, Weshalb er das plötzlich auch ein bisschen anders sieht, da lohnt es sich wirklich den gesamten Bericht anzuhören. Er macht einen Spaziergang und erzählt es einfach so frei von der Leber weg. Und in meinen Augen, besser konnte man es eigentlich gar nicht sehen. Ich habe eine neue Sichtweise eingenommen, muss ich echt sagen. Eine neue Sichtweise, was aber nicht bedeuten soll, weil ich jetzt im Moment nämlich ganz arg von YouTube bedroht werde. Und es wäre schade um die 1300 Mathe- und Physik-Videos, die auch sehr gut besucht werden, dass ich jetzt hier wieder krakele. Das mache ich nicht, sondern ihr müsst euch dann wirklich tatsächlich aus den weiteren Nachrichten, die ich über das Thema verbreite, müsst ihr euch dann herauslesen, was für euch wichtig ist. Ich werde das nicht mehr eindeutig kommentieren, sondern euch nur informieren. Aber ihr seid klug genug, euch dann die richtigen Nachrichten rauszuwählen. Gut, na dann, einen schönen Sonntag. Und hört euch unbedingt den Bericht an. Es lohnt sich. Das ist eine Sache. Das macht mir wieder Mut. Und ich hoffe euch auch. Also dann nochmal beste Wünsche. Hier, wie komme ich an den Link? Ähm, mit dem Handy. Wird jeden Tag 300 Mal genommen. Und hier dann zum Kommentieren, wenn es überhaupt nötig ist. Weil da ist nichts zu sagen. Das ist ein toller Bericht. Beste Wünsche. Tschüss.